Einen Buchungssatz im Test automatisiert zu bewerten, das liegt eigentlich sehr nahe, weil ja ein Buchungssatz relativ eine feste Struktur hat, aber wird ein bisschen schwierig bis unmöglich, zumindest mit den Fragetypen, die momentan in MEBIS drin sind, weil ein Buchungssatz zumindest technisch gesehen doch nicht so geschlossen ist, wie man im ersten Moment denkt. Ein Buchungssatz kann ja sowohl also, auf der Soll- als auch auf der Habenseite aus beliebig vielen Konten bestehen. Das heißt, ich müsste ja theoretisch hier zumindest ein paar Zeilen mit Konten vorbereiten, die der Schüler dann gar nicht verwendet oder verwenden will oder braucht. Ähm, ja, müsste dir dann irgendwie jetzt leer kennzeichnen, was ähm, auch nicht so richtig gut hinhaut. Das andere ist ja, dass die Reihenfolge dieser Konten hier beliebig ist. Gut, das könnte man vielleicht noch abbilden, aber wenn ich natürlich hier ein, ein Konto äh, auswähle, dann ist damit wiederum ein Betrag verknüpft. Das heißt, wenn ich hier Konto und Betrag voneinander trenne, muss diese Verknüpfung ja auch aufrechterhalten bleiben, auch wenn ich hier die Reihenfolge ja verschieben könnte. Auch wenn ich jetzt von der klassischen Darstellungsweise jetzt weggehe und zum Beispiel eine, eine Vorkontierung simuliere oder eine Buchungsanweisung, also so eine Art ja, digitale Buchführung, auch das würde das Problem ja nicht grundsätzlich lösen. Bei einer Drag-and-Drop-Aufgabe muss ich auch weg von der klassischen Ansicht, weil ich hier so Felder anlegen muss. Und dann muss der Schüler ja wissen, wo er es reinziehen soll, die Konten. Vorteil ist allerdings, dass der Schüler erstmal nicht sieht, wie viele Konten er denn buchen muss auf, auf beiden Seiten. Und auch die Reihenfolge ist egal, also ob er jetzt da das Konto zuerst nimmt oder umgekehrt, ist ja beides richtig. Und ähm, dementsprechend kann er da also das machen, wie, wie er möchte. Nachteil ist, dass hier Konto und Betrag nicht voneinander getrennt sind. Ähm, gut, ich könnte es natürlich trennen und dann einzeln reinziehen lassen, aber dann werden die auch nicht miteinander verknüpft, was ja da die eigentliche Leistung ist. Insofern haben wir hier also die Vorteile, die wir beim Lückentext ähm, als Nachteil haben und natürlich dann umgekehrt. Beim äh, Lückentextbuchungsatz nehme ich hier Lückentext. Dieses hier. Gehe auf Hinzufügen. Und dann fange ich mit einer HTML-Vorlage an. Das ist eine Tabelle. Ähm, also hier drei Zeilen. Das heißt, man könnte theoretisch drei Konten auf jeder Seite machen. Kann natürlich noch eine Zeile hinzufügen. Und dann habe ich hier die Konten drin. Das Ganze als Tabelle, weil klar am Handy wird es dann vielleicht ein bisschen frickelig. Aber es soll sowieso nicht responsive sein, ein Buchungssatz. Wenn sie da was verschieben würde, das wäre ja eher kontraproduktiv. So, ich baue die erste Lücke mal mit diesem Editor. Den kann man hier aufrufen. Und dann will ich hier das erste, so also eine ganz einfache Auswahl, hier auf hinzufügen. Das wird dann schon übernommen, hier das erste Konto. Und ja, jetzt äh, möchte ich natürlich noch weitere Konten hinzufügen. Ich mache jetzt mal nur ein Konto. Also 6001 vielleicht dass man einfach die Grundstruktur mal sieht. Also richtig 100%, das wäre jetzt falsch. gehe auf Einfügen. Also im Prinzip haben wir hier diese Tilde, dann die ein, den einen Lösungsvorschlag, Tilde, nächster Lösungsvorschlag. Und wenn es richtig ist, dann haben wir hier Prozent, 100% stehen. Ja, Das ist die grundsätzliche Struktur. Das heißt, ich könnte jetzt hier ganz viele Konten noch hinzufügen, dass ich am Schluss eine ganze Kontenliste vom, vom Kontenplan habe. Das könnte ich hier natürlich machen. Wäre aber natürlich eine ziemlich aufwendige Arbeit. Deswegen tippe ich das hier ein, beziehungsweise ich tippe es nicht ein, ich habe es ja schon einmal quasi vorbereitet und kann es dann reinkopieren. Das heißt, ich habe das hier in so ein Textfeld abgespeichert und das hier sind praktisch die ganzen Konten des Kontenplans. Das heißt, ich kopiere jetzt hier mal diesen ganzen Satz hier raus. Und ähm, kopiere das jetzt hier rein. Ich arbeite jetzt aber hier in der HTML-Ansicht, weil es einfach ein bisschen flüssiger läuft. So, ich muss hier in diese Zelle. Das ersetze ich jetzt, was ich da gerade eingetragen hatte. Und jetzt habe ich hier praktisch alle Konten drin. Jetzt suche ich mein richtiges Konto. So, das ist immer hier. Ich gehe nach der Tilde, muss ich äh, hinklicken. Ich mache hier Prozent, 100 Und dann habe ich hier die richtige Lösung definiert. Ich habe jetzt äh, gespeichert und öffne mal die Vorschau. Dann öffnet sich hier das kleine Fenster. Man sieht hier schon, das Eurozeichen wird jetzt hier umgebrochen. Das liegt daran, dass ich hier kein geschütztes Leerzeichen drin habe. Das sollte man also dann hinzufügen, wenn man das ähm, haben möchte. Dann würde das dann auch am Handy nicht so komisch aussehen. Ich mache es jetzt mal breiter. Aber wir haben hier unsere Lücke. Hier haben wir unseren ja, kompletten Kontenplan drin. Das heißt, Schüler kann hier auswählen. Und äh, ja, hier ist es dann die richtige Lösung. So, ich habe das jetzt auch für die anderen Konten gemacht, wobei ich empfehlen würde, das wirklich hier in so einen Texteditor zu machen. Da lässt es sich es einfach schöner arbeiten, als in dem Editor hier von Moodle. Also jetzt haben wir hier praktisch dreimal die Konten und die Schüler können dann hier das Konto auswählen. Jetzt mache ich noch die Beträge. Bei den Beträgen ist es so, ich muss hier auf dieser Seite einen Betrag vorgeben, damit der Schüler weiß, welches Konto dann er in welcher Reihenfolge buchen muss. Und ich lasse hier mal diese 38.000, die gebe ich jetzt hier vor. Ich gehe dann zu meinen Beträgen, also die 200.000, die möchte ich ja hier vom Schüler eingetragen haben. Gehe in meinen Editor. Ich nehme nicht numerisch, ich nehme Kurzantwort, weil ich die Schreibbeweise nach DIN 5008 haben möchte. Das heißt, 1000er Punkt, Leerzeichen, Eurozeichen. Gehe auf hinzufügen. So möchte ich es drin haben. Das würde jetzt also 100% an Punkten geben. Man könnte natürlich hier noch weitere richtige Lösungen hinzufügen. Also wenn man zulässt, dass ein Schüler das Eurozeichen weglässt, dann könnte man das so eintragen. Ähm, wenn der Schüler natürlich das Eurozeichen hinschreibt, aber das Leerzeichen nicht macht, dann wäre die Antwort dann falsch. Aber die beiden lasse ich jetzt richtig und ich verlange einfach die DIN die 5008. Gehe auf Einfügen und das gleiche mache ich dann mit dem Betrag im Haben. Also Ergebnis sieht dann wie folgt aus, hier kann der Schüler Konto auswählen, hier muss er was eintragen. Vorteil ist, er muss Betrag zum Konto zumindest zweimal hier zuordnen. Er muss dreimal ein Konto auswählen. Nachteil ist, er weiß, wie viele Konten auf jeder Seite hier gebucht werden und der Buchungssatz ist schon in der Struktur auch dadurch vorgegeben, dass hier eben schon ein Betrag bekannt ist. Man könnte natürlich auch bei den Konten die Kurzantwort machen, dann könnte man auch beim Schüler verlangen, dass er hier Kontonummer und Kontenbezeichnung eingeben muss. Ist natürlich wieder eine, eine zusätzliche Fehlerquelle, auch mit der Schreibweise. Deswegen finde ich so eine Kontenliste eigentlich ganz hübsch. Aber dann hätte man hier also dieses Gefrikel nicht. Bei der Drag-and-Drop-Aufgabe nehme ich die, den Fragetypen Markierungen, also nicht Bild, sondern Markierungen. Weil dann sieht man nämlich diese... Dieses, diese Zone nicht, und ich lade hier ein Bild hoch, das sieht folgendermaßen aus, ähm, ist in, in GIMP einfach erstellt, zwei senkrechte Striche, dass man es einfach abgrenzen kann, gut, das soll und haben, könnte man ja auch weglassen, und dazwischen noch ein An, dass es so halbwegs nach einem Buchungssatz aussieht, Hintergrund ist transparent, und dann lege ich jetzt Zonen fest, dann muss ich dich wissen, wie, naja, ich muss es nicht wissen, ich kann es herausprobieren, mit diesen Koordinaten, also ich müsste ja nicht wissen, wie, hoch, wie groß ist mein Bild, wie viel Pixel, Breite und Höhe. Und dann kann ich es hier auch berechnen, aber ich kann es auch ausprobieren. Also wenn ich hier bei 120 bin, dann bin ich zu weit links und dann teste ich das halt, bis ich dann hier zwei Felder habe für zwei Konten. Die sind dann identisch. Also das hier sind ja die Sollbuchungen. Das ist das Feld hier. Und auf der Haben-Seite habe ich dann das andere Feld. Das kann ich ja dann auch immer wieder verwenden, wenn ich das hier einmal richtig eingestellt habe. Einmal hier die Sollbuchung und einmal die Habenbuchung. Ja, das war es dann eigentlich schon. Ich lege natürlich ein bisschen mehr Konten an, damit der Schüler nicht gleich weiß, was er nehmen muss. Also so gängige Fehler baue ich dann ein, unterschiedliche Beträge, ähnliche Konten und so weiter. Da kann ich natürlich noch mehr anlegen. Umso schwieriger wird es dann für den Schüler. Und... Ja, dann ist es eigentlich schon fertig. Schauen wir auch noch mal die Vorschau an. Ähm, hier kommt es immer auf die linke obere Ecke an. Also wenn ich hier, das soll ja in dieses Feld hier rein, dieses Konto mit dem Betrag. Und also hier dieser Kreis mit diesem, oder dieser Zielkreis, was das für ein Symbol sein soll. Das ist entscheidend. Also wenn ich das hier so ablege, das wäre jetzt noch richtig, weil das hier noch links liegen würde. Und wenn ich es so mache, dann wäre schon falsch. Also dann wäre es außerhalb dieser Markierung. Deswegen ist hier auch ein bisschen Abstand, dass man das dann gut hier auseinanderhalten kann. Ja, also, wenn ich es so machen würde, dann wird es auch noch nicht immer haben. So, da müsste ich jetzt äh, das Konto hier nehmen. Also, so wird es auch noch nicht immer haben und erst so wäre es dann richtig. Aber hier hat man ja genügend Raum, um das Ganze dann hier reinzuziehen. Das heißt, mit beiden Fragen kann ich hier Buchungssätze abfragen und das Ganze wird automatisiert bewertet. Mit dem genannten Nachteil, dass ich also hier schon eine Grundstruktur vorgebe dem Schüler bzw. hier schon eine Vorauswahl gebe und da muss der Schüler eben dann noch zuordnen.